Hi. Hi. Du bist der? David. David. Und du vertrittst welches CMS-System? Joomla. Joomla, wunderbar. Ähm, erzähl mir doch mal kurz zwei Vorteile oder zwei Nachteile danach, ähm, was Joomla so kann und warum Joomla. Zwei große Vorteile von Joomla sind zum ersten das saubere technische System. Ähm, da gab es 2008 einmal den radikalen Schnitt und dann haben sie das Ding nochmal von Grund auf neu geschrieben und davon profitiert das System bis heute. Ähm, und die zweite Geschichte ist, dass es echt einfach bedienbar ist für den Funktionsumfang, den es mitbringt. Mhm. Nachteilig ist, ähm, dass es manchmal so ein paar Macken hat, wenn es so um, um richtige Enterprise-Geschichten geht. Also was weiß ich, der Konzern, der will Multisite haben, ähm, der will Workflows abbilden, das sind Sachen, die kann Joomla von Haus aus nicht. Ähm, und auch mit Plugins teilweise nur so lala. Ähm, sind die einzelnen Extensions, glaube ich heißen sie bei äh, Joomla, genau. sind alle kostenlos? Äh, sind die alle Open Source oder kosten die auch etwas? Ähm, sie sind alle Open Source, zumindest die, die im offiziellen Verzeichnis sind. Es gibt natürlich auch so einen in Anführungszeichen Schwarzmarkt mit äh, Closed Source Erweiterungen, aber der ist ja überschaubar. Mhm. Ähm, von den Open Source Erweiterungen gibt es einen hohen Anteil, die auch wirklich kostenlos sind. Und da sind dann nochmal eine Schnittmenge mit, mit Geschichten, äh, für die man auch bezahlen muss. Mhm. Ähm, da gibt es so ein richtiges Ökosystem-Anbieter, die nur davon leben, Joomla-Erweiterungen zu verkaufen. Verstehe. Ähm, welche Zielgruppe verfolgt denn Joomla an sich? Oder welche Zielgruppe nutzt hauptsächlich Joomla? Das ist hauptsächlich eigentlich die Zielgruppe der site so laufen die zumindest bei uns von der Terminologie her. Das sind Leute, die sich äh, mit HTML und CSS und auch mit PHP eigentlich nicht so richtig geil auskennen vielleicht mal Grundkenntnisse haben, ein bisschen gelesen haben, aber trotzdem mit Joomla über die Erweiterung, über die Templates, über die vielen fertigen Sachen, ähm, richtig große Projekte aufziehen können. Das mhm. ist so die Hauptzielgruppe. Verstehe. Wie schaut es aus mit ähm, mit den Projekten, die ihr von Joomla habt? Gibt es eine Seite, äh, die du nennen kannst, die wirklich Joomla einsetzt, die letztendlich so euer Vorzeigeobjekt ist? Da gibt es mehrere. Ähm, das... Projekt, wo man sagt, ja, da, liegt, da läuft richtig viel Traffic drüber, da sind richtig viele Inhalte drin, ist äh, ein Projekt der UN. Das ist UNRIC.org, das United Nations Resource Information Center. Ähm, da arbeiten 130 Redakteure in acht Sprachen mit über 5000 Contents. Also da geht schon richtig die Post ab. Mhm, verstehe. Ähm, wie gefällt dir bis jetzt die Cbit? Die gefällt mir gut. Würdest du dir wünschen, nächstes Jahr auch wieder einen Stand zu haben mit allen Open-CMS-Systemen? Auf jeden Fall. Ja? Definitiv. Wir sind dabei. Wunderbar. Schön zu hören. Dann, David, vielen, vielen Dank. Und ich danke dir. du bist wie lange da? Bis einschließlich Samstag. Bis zum bitteren Ende. Bis zum, bitteren, Bis zum Ende. bitteren Ende. So wie wir. Wunderbar. Genau. Dann würde ich sagen, vielleicht sehen und hören wir uns einfach nochmal zu einem zweiten Videocut. Sehr gerne. Klasse. Danke schön.